Ich habe tatsächlich da über Instagram Werbung für die Veranstaltung bekommen, habe mich dann beworben. An sich dieses Pro-Europäische von der ganzen Veranstaltung hat mich auch sehr angesprochen. Digital Payment oder ja, Bezahlende Zukunft, sowas in der Richtung interessiert mich sehr. Einfach mal die Gedanken und ja, Inspiration von anderen Jugendlichen auch mitzubekommen, weil ich glaube man vernetzt sich sehr wenig über solche wichtigen politischen Themen. Gerade auch in Anbetracht des Brexits, wie es vielleicht auch weitergeht. Digitalisierung und Europa, das sind wichtige Themen im Leben von jedem und vor allem von uns jungen Leuten. Ne? Europa muss nicht nur von den Politikern getragen werden, sondern auch von den Menschen selbst gelebt werden. Ich finde es schön, dass die Bundesbank so etwas unterstützt.